Wir sind im Themenbereich der Geometrie gelandet und schauen uns heute Berechnungen am Kreis an. Also ich behaupte, ihr wisst alle, was ein Kreis ist. Ähm, vielleicht trotzdem noch mal kurz ein paar Grundbegriffe, die wichtig sind. Man hat hier einmal den Radius R. Der geht hier von dem Mittelpunkt bis zu der äußersten Linie von dem Kreis. Hier einmal komplett außenrum nennt sich der Umfang und eine gerade Linie durch den Mittelpunkt, die nennt man den Durchmesser und der Durchmesser, der ist genau doppelt so groß wie der Radius. So, wir wollen uns heute ja aber auf Berechnungen konzentrieren und deshalb fangen wir auch direkt mal mit einer Beispielaufgabe an. Also ein Kreis hat einen Radius von 5 cm und wir sollen berechnen, den Durchmesser, den Umfang und den Flächeninhalt. Ihr findet eigentlich in jeder Merkhilfe oder in jeder Formelsammlung diese drei Formeln, einmal für den Durchmesser, für den Umfang und für den Flächeninhalt. Und ähm, beim Umfang und beim Flächeninhalt kommt die Kreiszahl Pi vor. Die ist ungefähr, ich sage ganz bewusst ungefähr, 3,14159. In Wirklichkeit geht diese Zahl unendlich weiter. Ähm, ihr findet im Regelfall auf eurem Taschenrechner auch diese Kreiszahl Pi. Bei mir ist sie hier unten, also da muss ich auf Shift drücken und dann kann ich hier Pi aktivieren und auch da wird mir angezeigt, Pi ist ungefähr 3,1415 und so weiter. Genau, dann versuchen wir doch mal die Beispielaufgabe zu lösen. Ist jetzt hier ja, ziemlich simpel. Wir wollen den Durchmesser bestimmen, das ist zweimal der Radius, also in dem Fall zweimal 5 cm, ergibt dann 10 cm. Der Umfang berechnet sich als 2 mal Pi mal R, also 2 mal Pi mal 5 cm. Wenn ich das in den Taschenrechner eintippe, zeige ich das mal ganz kurz, dann kommt hier nämlich auch raus 2 mal Shift Pi, Entschuldigung, Shift Pi mal Radius ist 5. Spuckt der Taschenrechner mir aus 10 Pi. Wenn ich das als Dezimalbruch haben möchte, dann drücke ich einfach auf SD, und kommt da raus 31,41. So, deshalb habe ich hier das Ergebnis auf zwei Wege dargestellt, einmal als die Schreibweise mit 10 Pi und einmal als Dezimalzahl. Den Flächeninhalt berechne ich als Pi mal R hoch 2, also Pi mal den Radius zum Quadrat ergibt dann 25 Pi oder 78,54 und jetzt gut aufpassen, Zentimeter hoch 2. Vergesst bitte das hoch 2 bei den Einheiten nicht. Ja, das waren jetzt so die Grundformeln zur Berechnung, zum Berechnen am Kreis. Wir schauen uns jetzt mal noch ein paar andere Übungsaufgaben an. Zum Beispiel könnte es auch sein, dass wir den Umfang eines Kreises kennen und wir suchen den Radius. Also dieser Kreis hat einen Umfang von 20 und wir sollen den Radius berechnen. Auch hier habe ich jetzt wieder meine drei Formeln zur Auswahl, da ich den Umfang kenne und den Radius suche. Nämlich in dem Fall die Formel für den Umfang. So, wie geht es dann? Die Formel muss ich jetzt auflösen nach R. Also ich teile die Gleichung auf beiden Seiten durch 2 mal Pi. Auf der linken Seite der Gleichung steht also U geteilt durch 2 mal Pi. Und rechts bleibt das R stehen. So, dann kann ich Zahlenwerte einsetzen. Der Umfang ist 20 geteilt durch 2 mal Pi. Und auch das kann ich in den Taschenrechner eintippen, ergibt dann 10 geteilt durch Pi bzw. 3,18. Dann kommen wir zu einem weiteren Aufgabentyp. Hier kenne ich den Flächeninhalt und der Radius ist gesucht. Wenn ich den Radius von einem Kreis berechnet habe, kann ich im Prinzip alle anderen Größen auch bestimmen. So, wie gehen wir hier vor? Der Flächeninhalt ist 60 cm hoch 2 und wir sollen den Radius berechnen. Ich schaue mir wieder meine drei Formeln an und in dem Fall kenne ich den Flächeninhalt. Und ich suche den Radius, also arbeite ich mit der Formel für den Flächeninhalt. So, auch hier, ich muss diese Formel wieder auflösen nach R. Deshalb im ersten Schritt teile ich durch Pi. Dann steht links A geteilt durch Pi und rechts steht R hoch 2. Wir wollen ja aber nicht wissen, wie groß der Radius zum Quadrat ist, sondern wir suchen nur den Radius. Also müssen wir noch die Wurzel ziehen, dann entsteht folgende Formel. R ist gleich die Wurzel aus a geteilt durch pi. In Zahlen ausgedrückt ist es dann die Wurzel aus 60 geteilt durch pi und in dem Fall dann 4,37.